Jetzt oh, no. oh. äh. oh. muss doch jetzt mal zu Ende sein mit dem Level. hättest <lacht> es nicht auch. Es wird niemals zu Ende sein. So. Okay, ich bin mir oh. ziemlich sicher, da ist das letzte, was wir machen müssen. Wir das? Oh, Mach ah. mal so wir den Was soll man das denn machen? Wie was alles andere machen? Kaputt Kaputschauen. <lacht> Oh. Okay, ich habe ehrlich gesagt, gedacht, ja schon eher tot. Okay. Nein, der Hubschrauber tötet mich. Geil. <lacht> Warum? Boah. Ich habe ein Reaktionsvermögen wie ein überfahrenes Eichhörnchen. <lacht> <lacht> oh man! Ich glaube ich da werden wir jetzt voll lange sitzen! Ach, Wenn ich dann allein geschafft habe. <lacht> Wir müssen nur herausfinden, was wir machen müssen. Ja, es ist, ist irgendwie umdringt. Ich bin tot. Ah, ich glaube, wir müssen noch die Finger drauf. Aua. Was sollen wir das, denn, das denn machen? Oh, ungefähr so. Was soll ich mit dem machen? Oh, ja, okay. genau, Alles gut. Jetzt sind Dreck, Nein. da direkt mal. Nein. Haben wir runtergefallen? Ja, Habe ich mir runtergefallen? Ja. Ja. Ich bin tot. Ist so viel man. Na, ja, wollte ich doch alles sagen, das schaffen wir nie im Leben. Nein! Ja. Ja. Na, wie jetzt schon. Rowlander! Gut. Mal ah, das schön wir immer geregelt Ja. Jetzt komm mal aus der Luft. Okay. Und wir sind so direkt geschafft, was? Ich hab mal halt andere Leben, ne? Ja. Ich denke mal, mit, mit Bill uh, komm ich hier überhaupt nicht weiß. Oh Mann, jetzt kriege ich auch noch eine Machete. Okay, das funktioniert nicht. Oh, ja. Ah. Ne, geht er durch. <lacht> Irgendwie wird der Kopf aber nicht kleiner. <lacht> Rowlander Ich hole die ich denn? Ich, ich hab mich gar nicht mehr gesehen! Mach doch mal ein Ding Runter. Oh Gott, macht ja nichts an Schaden. <lacht> ja, ich mehr genug. Ich weiß es doch auch nicht! Da kommt der Kopf ja nicht tiefer. Aha! <lacht> <lacht> <lacht> das gerade so aus, als ob er zwei Bein verloren hätte. Ah! Aha! <lacht> Okay. okay, okay. Körper kaputt machen. Erstmal. Ja. Dann hat ja auch keinen Schaden genommen, als ich ihn angegriffen habe, glaube ich. Huh. Ich es überlebt irgendwie. Okay, auf den Körper dann. Auf der Körper. Was ewig lange dauern wird. Fuck, Also wenn ich nicht halt allein geschafft habe, dann schaffen wir halt auf jeden Fall zu zweit. <lacht> dann möchte ich immer nur noch anmerken. Ja. ist, einfach, ist einfach, aber echt so schwer, ey. Ja, weißt du, man kann es ja auch übertreiben. Ja, so ein bisschen. Ah! <laughs> <laughs> Das mache ich auch immer. Bleibt nach rechts. Oh, danke okay. schön. Ich hab jetzt voll Bock auf. Freedom! Nein. Ich, bin, ich bin gestorben. Um. Oh, eben ja nach Warum man überall Es passiert einfach viel zu viel auf dem Bildschirm. Oh, kam nicht weg. Na, <lacht> ja, da könnte vielleicht doch ein bisschen dauern. Ja. Meine ja. Genug sein. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Nein. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Dann lass mich dir da einen neuen Pro einsammeln. Nein. Nein. Also es ist jetzt auf jeden Fall auf die Dinger da zu landen, auf die Füße von dem finde ich ja dann kannst du oben die dinger mal treffen ich will nicht ich will nicht iron Heart sein aber oh, wenn ich schießen gedrückt hatte die ihn beschleunigt vielleicht müssen wir dort den kopf erledigen ja das Hat ganz schön schaden gemacht ja, dann müssen wir auf die füße von dem ich kann ihn aber nicht so richtig erreichen I'm well, not nur der Kopf, den wir angreifen müssen. Ja, machen wir das dann. So, riesen gedrückt halten, um schneller Katzen zu sehen. Nein, nämlich ich unten geschobst. Nein, nämlich nach vorne geschubst. Oh, ich bin auch blöd wir können einfach da hoch <lacht> stimmt da war ja was noch ja mal eine ganze runde damit ja, mit dem kopf angreifen ist glaube ich sehr viel schneller ja. konnte Snake Broskin. Snake Broskin. Ja, was soll ich mit dem machen? Außer also Freedom Freien. Er komm runter! Snake Broskin! Ich bin tot. Äh. Äh, äh, äh, jetzt können wir die Füße nutzen, um da hoch irgendwie Aber ja, Wenn ich wieder hoch, wenn ich mal hochlassen würde.. Freedom. Maho. Let's get freedom. Let's get freedom there. Maho. Ah. eine Bredouille, ja? Ja. Halt er dann den seinen Kopf ab. Ja. Oh. oh. Nein. Oh mein Gott, er ich, ich, ich, ich kriegt ordentlich Schaden. Oh. Nein! Nein! Wir hatten ihn doch schon zur Hälfte. Machen wir noch die andere Hälfte. Hubschrauber. Ja, Hubschrauber. So, ich schneide also. ja, genau, Äh genau, stimmt. Nein, die haben meinen anderen Bruder erledigt. mit bin bei mir ist doch noch einer am Leuchten. Oi. Uuuuuhh. da. Ach ey. Wer ist denn das? Okay. Ich finde der sollte sich selber schaden machen. In diesem ja. Warte mal. Das klingt doch nur fair. Mhm. Oh, Zeit stopp. Don't mind if I do. Nein, ich bin tot. Nein. Da ich den Dings geholt. Ja, ich wollte es. Nein. Ach Ach, okay, das war schon ein sehr schlechter Start. Ja. Kann er sich wagen, Amerika in den Weg zu stellen? Ja! Was fällt dir eigentlich ein? Ja komm mein, fertig. mal, mal ah, fertig! Immer ah, drauf, immer drauf! Nein! Mal dort! Ja! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! immer noch weiter. Hör! nein! noch, Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Hör! Entschuldigung, Mr. Satan, Sie sind tot. Können ja. Sie bitte reiken? Oh. Nein, nein! Ich es nicht. Ich glaube, glaube, er muss doch runterfallen irgendwie. Seh mich nicht! Oh. Oh. Da könnten Sie betrogen. Ja, wir haben jetzt lange genug darauf gewartet. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Naja, auch nicht. Also ich will jetzt einfach mal, mal so behaupten, wir müssen jetzt noch runter, irgendwie runterstoßen. Aber ich kann nicht sehen da unten. Wir <lacht> okay. haben den restlichen Ding da rot machen. Oh Mann. Warum muss es so kompliziert sein. Ich habe noch nie im Leben. Geh nicht in die Mitte. Geh nicht in die Mitte. Ich bin schon gestorben dadurch. Ey, das ist doch. Wir haben den Kampf gewonnen, <lacht> aber wir haben es nicht richtig gemacht. Keine Ahnung, oh, warte, du, Mr. Satan. Sie haben geschubbelt, so, so gut statt kriegen wir die wieder. Ah, und der macht einen Rundgang. Oh. da noch sind. Dass man wieder belebt werden würde, ne? Ich habe noch zwei Leben. Oh. Nein. Nein. Nein. Äh, ja. Okay. Kann ich landen? Da wollte ich jetzt unbedingt nicht landen. หน่อยมานานะครับโพรอ่า no, <laughs> Hoch. Ich kann gar nicht hoch. Oh, ey, das ist doch einfach nur scheiße. Ich oh, es ich halt nicht hoch genug. Äh. Ich bin tot. Was? Ich habe einen zweiten Bruder. wieder runter ich habe keine ahnung was wir machen müssen. Wir müssen dieser boss ist einfach so übel dämlich hm. bestimmt irgendwie eine lösung für ja oh, aber ich. welche ich würde die gerne, gerne jetzt langsam mal herausfinden oh. ich kann mich gar nicht so oft nach oben warum nicht Bin ein bisschen aus wie kennen aus street fighter das Ich hab oh. keine Ahnung, was, was wir machen müssen. Oh. Ja, ich hatte doch gerade noch ein Leben. <lacht> In der Luft direkt. Es ist, es ist so dumm. Also. Ich glaube wir müssen noch einen Tag ta ta verwenden. Warte, warte. hin. jetzt ein und box den. Tank Bro. Schön, dass Tank Bro uns hier beistehen will, aber.. Ich bin schon wieder tot. Äh, ja. <lacht> das ist so scheuert nur einen guten start haben dann geht das schon wie beim letzten mal ja wofür wo, wo der nicht sterben wollte ja er, obwohl er schon tot war ja genau ich habe jetzt einen der schlechtesten bros aller Zeit bekommen oh. nein Butter, Butter. Hör auf zu lachen, Satan. Ey. Ich <lacht> das merke, dass, dass, dass ich leicht wütend bin. Das ist noch nicht mal die schwerste Level, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich habe letztens hier diese Geheim Level von Splatoon 3 gespielt. Da habe ich stundenlang dran gesessen. das kann noch nicht so lange gedauert haben, wie das hier. Oh, no. Da müssen wir doch den gesamten Körper vernichten? Ja, ja. Weiß er nicht. Boah, ich wollte das Leben da holen, ne? Ich hab einfach den Körper kaputt gemacht. Boah. Da runter, ne? Ja, aber... Was soll man denn machen? Oh. Oh, das ist viel zu schwer. Ich hab nicht den alleine geschafft, ey. Keine Ahnung. Oh, sehr nice. Warum ich Range ist besser. Ist irgendwann Rage quitting. Oh. Ich, ich bin ja eigentlich nicht so, so ein Typ, der Rage quittet, aber. <lacht> <Hat's> doch <Pfeife. lacht> und Sie einfach nach oben, damit schießen wir. Oh der. Ja, kein Schaden! Oh. Ich sehe mich noch nicht mal richtig, weil die blöde Kamera das auch nicht mitmacht. Hoch, okay, cool. dieser Boss macht so keinen Spaß. Also, ich muss sagen, ich fand das Spiel sehr am bis auf das hier. Ja, aber das hier macht mich gerade echt einfach nur wütend. Aber oh Gott. Oh Gott, wir müssen da nicht Ich bin tot. Oh. Da bist du wieder am Leben. Ja, fragt sich wie lange. Feuer. was What? What? <lacht> mich wieder. ich mal machen, nur die richtigen Attacken und so. Ich irgendwie meine meine Uhr irgendwie habe ich bei denen eingesetzt mitten da drin. Weil, wenn wir das jetzt gleich nicht, äh, nicht schaffen dann äh, dann wenn ich sagen so, also wir machen morgen weiter. Oha. Aber jetzt mal ganzen Level nochmal machen, ne? Egal, ist ja dann nur dieser Level. den dann Laserkrutt macht. Yeah. Ist der... Ist der Käfig. Kann ich sehen. Ich sehe einfach nichts. Nein. Nein! No. Nein, nein, nein, nein, nein. Kill'em, Nein, oh, das gibt's nicht, Mann. Fast sagen wir schaffen es besser hier zu überleben ja aber trotzdem es ist immer ja. noch Scheiße. Also, wir hocken jetzt hier schon seit knapp drei stunden dran gar nicht mal hier sterbe ja, auch nicht. Und den schädel kaputt Und macht er seinen laser nicht mehr laufen <lacht> Na, ja ich hab's geschafft aber ich werde jetzt gleich seine füße sterben Nein, ich doch <lacht> nicht die füße also ich wir haben den kampf immer ein bisschen besser aus finde ich ja, also, wir müssen auf jeden Fall sein Laser ausschalten. Da müssen, müssen wir seine Panzerung planen machen. Oh, was? Oh. Ich bin mal auf die Füße sein, damit ich auch einfach tot oh. Boah. Hüße. So, <lacht> äh, Helde, was zum das? Bro oh, ich bin wie Wasser. So, du machst deinen Laser nicht mehr, du Schwanz. Oh, ich war gerade Bruce Lee. Komm her! machen Warum kaputt?! So, ganz langsam. Yeah. Bro! Legendäre super oh, schon mal ja suchen wir jetzt suchen wir mal nach einer Ausweg ja der ne, vielleicht mit so ein paar abhauen. genau nee. Nein. es gibt keine kommen oder oder müssen wir auch noch die Füße platten machen Kann nicht also die sind rot am leuchten manchmal ja Ich sehe mir nie mehr. Bitte los. Unsere zwei Leben. Ja, aber ich. Aber ja, Ich glaube, mich nicht näher ran zu gehen. Ich glaube, du musst näher rangehen. Ich habe nur eine kurze, kurze Reichweite, Mann. Was müssen wir doch tun? Dann ist das ein inoffizieller Sieg halt, ne? Ne. Ne, ne, Nee, nee, nee, nee, nee. Keine Ahnung, was das ist. Es ist dann ein, einfach mal so freier raus. Wir haben gewonnen. Ja. Geh mal nach links. Nein. Naja, okay. okay. Hmm. Ist schon ein bisschen nervig. bisschen? Ja, oh, ein bisschen. <lacht> Das sein nee. ich sag's freier, freier haben gewonnen. Ja. haben gewonnen. Das ist das Ende des uns des Spiels. Jetzt und ich habe jetzt auch keinen Punkt. Mehr. Ja, wir haben den Finalen, Bossele. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das, und wir, wir haben, wir haben keine Ahnung war, warum das so ist. Aber ihr habt genau gesehen, dass, dass der Balken zweimal schon von weg war. Ja. Und so ist das dann halt, ne? Oh, wow. ja. da ganz schön tief runter. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, Leute. Und ciao. Ja. Ciao, ciao, Hey, ja, Danilo aus der Zukunft hier, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass das Projekt so enden musste. Mit dem Master und ich ähm, mitten im finalen Bosskampf, ohne das Ende zu sehen. Und ja, bin mir immer noch nicht sicher, ob jetzt dass jetzt ein glitch war oder ob man noch irgendwas anderes machen musste um den boss zu erledigen aber ich habe mir mal die freiheit genommen und habe das ende von meinem solo projekt mal hier dran gehängt damit ihr wenigstens wisst wie das spiel ausgeht was was passiert nachdem man den finalen boss erledigt was äh, passiert im ending wie sehen die credits aus und so und ja das habe ich jetzt mal hier dran geschnitten und ja wir könnt euch das dann Mal anschauen oder auch nicht, und ja, natürlich dann sagen, das Projekt ist offiziell beendet und abgeschlossen. Der Master und ich haben nicht vor, noch mal den finalen Boss zu versuchen, oder man, man hat gesehen, der Master war, ein bisschen frustriert am Ende und ja, bringt da jetzt auch nichts. an also gut, ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei jedem hier, der zugeschaut hat, und ich schalte jetzt über zum Daniro aus der Vergangenheit. Viel Spaß mit dem Ende. Bye bye. Mach schon, mach den Platz. Mach schon. Sehr gut. Der Satan wurde erledigt von Arnold. Ah, schön. Ist das. und amerika gewinnt es geht immer noch weiter okay das hier ist das weiße haus in amerika zeit für eine party auf kosten der steuerzahler okay machen wir das wohl auch nicht ende sein amerika Ganz <lacht> dreist nur die Namen so. Was geht, na? <lacht> ich kann einen High Five geben hier für Start. <lacht> gebiet Ah, die Broforce, sie haben unmögliches geleistet war für wenig geld durch euch hat die welt freiheit gerechtigkeit und frieden und viel zerstörung nach allem was ihr getan habt bleibt mir nur eine bitte high five bro. präsidentales high five Okay. Ich will einen High-Five geben. Sind Routern? Watt? Nein, ich habe den Präsidenten erledigt. er? <lacht> äh ja. <lacht> ich habe ein Upsi gemacht. Wie viele Gegner ich von was erlegt habe? Da ja, null, okay. Das ist gar kein zahlen Oh, nee. Ja, das ist der Kopf von Satan. selten beklopptes spiel was so macht die mini gar eine eier okay nee, du Gefängnis, klar ja Aber haus einen neuen Präsidenten kaputt, ist doch eigentlich bekloppt und sehr laut. Musik. Okay, ja, das muss ich jetzt mein Fazit zu diesem Spiel geben. Ja, gegen Ende habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ist klar, weil das Spiel schwieriger war, aber der Game Jam Aber wir hat sehr viel Bock gemacht und ich weiß nicht ob ich das noch ein paar mal spielen werde ich bin noch mehrere Schwierigkeitsgrade und so haben mir war ein Spiel schon schwer genug muss noch schwieriger sein okay drücke 4 zum Vorteil okay. okay shock and awesome world tour 99 bank to play roll force Aws gezeigt